Willkommen in der Dunkelheit Ich bin in einem Albtraum gefangen Um mich herum ist alles dunkel Auch wenn dort neben mir eine Lampe scheint Engt mich die Dunkelheit komplett ein Ich habe mich in meinem Leben noch nie so isoliert gefühlt Jedenfalls nicht, dass ich wüsste Ich weiß, dass ich nicht alleine bin Draußen steht die Sonne hoch am Himmel. Sie spottet über mich. Mokiert über mich. Ich sehe, wie sie am Himmel scheint. Aber irgendwie ist es immer noch dunkel. Ich kann so gut wie gar nichts erkennen. Nicht weiter als fünf Fuß von mir entfernt. Es ist mehr ein Fluch als ein Segen. Das Licht glüht aber leuchtet nichts aus. Ich kann nur schwer die Bewegung von etwas erkennen, das auf vier Beinen vor mir ist. Ich weiß nicht, wohin ich rennen soll. Ich habe keinen Orientierungssinn. Ich bin vollkommen verloren. Ein Gefühl von völliger Hilflosigkeit umgibt mich. Ich wünschte, ich höre diesen Morgen Nie aufgewacht. Gefangen in der Vergangenheit. Es wiederholt sich immer wieder in meinem Kopf. Ich höre, wie Krallen nicht weit von mir auf dem Gehstein kratzen. Ich wanderte, weiß Gott schon, wie lange hier draußen umher. So gut, wie mein Tod ins Auge blinkt. Meine einzige Hoffnung ist, dass das mich beobachtende Ding... Was auch immer es ist, es schnell hinter sich bringt und mit mir kurzen Prozess machen wird. Es scheint, als stecke ich in einer Sackgasse. Fußschritte hallen hinter mir. Als ich mich umdrehe, kann ich nur zwei lumineszierende, leuchtend rote Augen erkennen. Ich dachte, könnte nicht noch mehr Angst bekommen, als ich ohnehin schon hatte. Mein Herz schlägt so schnell, dass sich mein Körper heiß anfühlt. Näher. Es kommt näher und näher, mich anfauchend, als es etwas hervorbringt, was wie seine Zähne aussehen. Etwas tropft aus seinem Schlund. Schlussendlich steht es vor mir und ich weiß, dass mein Ende sehr nahe ist. Das Biest springt nach vorne und hält mich in einer gottesähnlichen Pose. Kaltes Blut läuft über meinen Nacken, das meinen überhitzten Körper abkühlt. Der Schmerz ist unbeschreiblich, aber ich bin mir immer noch sicher, dass es ziemlich bald vorbei sein wird. Ich hatte meine Augen fest geschlossen, meine Zähne mahlen, als ich versuchte, das Geräusch, meines abreißenden Fleisches zu ignorieren. Plötzlich springe ich vorwärts, meine Augen immer noch geschlossen. Es bleibt nur noch ein Bruchteil des Schmerzes übrig und ich fühle einen mir bekannten Stoff an meiner zusammengeballten Faust. Es ist meine Decke. Endlich kann ich meine Augen öffnen. Es ist immer noch Nacht, aber ich bin so froh, dass ich mir dieses Erlebnis nur eingebildet habe. Ich schalte die Nachtlampe neben mir an, begiert darauf, erneut in Licht zu bahren. Mein Herz rutscht mir in die Hose. Die Lampe glüht, doch mein Zimmer ist immer noch dunkel. Ich bin in einem Albtraum gefangen.